Bis zu 20 Prozent weniger Treibstoffbedarf, bei gleichzeitig bis zu 10 Prozent mehr Leistung. Das verspricht der Hersteller dieses Additivs für den Kraftstofftank. Ja, mein Name ist Ralf Fischer, ich bin Diplomingenieur und Unternehmer und bereits vor vielen Jahren habe ich meiner damaligen Funktion als technischer Geschäftsführer mit meinem Entwicklungstermin eine Software entwickelt, mit der der momentane Treibstoffbedarf über die sogenannte OBD-Schnittstelle im Fahrzeug errechnet werden konnte. Tatsächlich machen wir uns das heute für den Nachweis der Wirksamkeit dieses Präparates gar nicht so kompliziert, denn es muss ja letztendlich auch an der Tankstelle nachweisbar sein. Was brauchen wir dafür? Ein Testfahrzeug, das sehen wir hier. Wir brauchen dafür ein standardisiertes Tankverhalten. Wir brauchen dafür eine reproduzierbare Teststrecke. All das habe ich vorbereitet und jetzt geht es auch schon los. Das Fahrzeug, mit dem wir gleich die Teststrecke fahren werden, ist ein Mercedes GLA 200D Allradantrieb, also 4MATIC, Baujahr 2021. Gemäß offizieller technischer Daten wird der kombinierte Durchschnittsverbrauch zwischen 5,6 und 6,1 Liter angegeben. Reproduzierbar muss das Tankverhalten sein, deswegen werde ich immer dieselbe Tankstelle hier am Mondsee verwenden, Tankstelle und natürlich auch dieselbe Zapfsäule. Und ich habe mich hier für die Zapfsäule Nummer 6 entschieden und was wir jetzt machen werden, wir tanken normalen Diesel genau bis zum ersten automatischen Stopp der Zapfsäule. So, der Zerfahren steckt und jetzt geht es los. Wir rasten hier ein und warten auf die automatische Abschaltung. Wichtig ist natürlich, dass der Zapfhahn auch exakt identisch eingeschoben wurde in den Tankfüllstutzen. So, das war die automatische Abschaltung des Zapfhahns der Zapfsäule Nummer 6. Für reproduzierbare Testbedingungen ist es des Weiteren erforderlich, dass wir insbesondere die Klimaanlage. Abschalten denn bei starken Außentemperaturen oder stark wechselnden Außentemperaturen hat die Klimaanlage einen doch signifikanten Effekt auf den Kraftstoffverbrauch. Deswegen werden wir hier die Testfahrt ohne Klimaanlage machen. Und dann geht es jetzt auch los und wir merken uns Kilometerstand 19.830. Also dann. Jetzt geht es auf die Referenzfahrt. Die Teststrecke führt uns vom Mondsee über den Salzburgring auf die Autobahn A8 nach Deutschland bis hin zum Chiemsee. Und von dort geht es über die Landstraße zurück, über Reit im Winkel Ruhpolding, Bad Reichenhall und dann kurz vor Salzburg wieder auf die Autobahn. Es werden mehrere kleine Ortschaften durchquert, sodass man einen guten Mix hat aus Autobahnfahrt, Landstraße und Stadtverkehr. Der erste Teilabschnitt führt uns über die Autobahn hier weit um Salzburg herum. Hier in Österreich gelten 130 km/h Maximalgeschwindigkeit auf der Autobahn. Wenn möglich werde ich mit Tempomat fahren, auch das ist wichtig für die Reproduzierbarkeit. Ich habe ihn auf 135 eingestellt, ganz einfach, um im allgemeinen Verkehrsfluss zu bleiben. Und das lässt sich schon mal ganz gut an. So, nachdem wir in Wals abgefahren sind, fahren wir jetzt ein paar Kilometer überland, um dann den Grenzübergang nach Deutschland zu nehmen. Und hier sind wir jetzt in Deutschland gerade auf die Autobahn A8 gefahren, Richtung München. Die Strecke führt uns jetzt bis Bernau am Chiemsee. Dann treten wir bereits die Rückfahrt an, aber komplett über Landstraße. Dort, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, haben wir maximal 160 kmh eingestellt im Tempomat. Auch das wieder dient der Reproduzierbarkeit. Der Messergebnisse. Nach der Abfahrt Bernau am Chiemsee geht es jetzt noch weiter über Land Richtung Reit im Winkel. 160 Kilometer sind jetzt gefahren. Dies ist die. Umfahrung von Bad Reichenhall. Jetzt geht es gleich wieder ein ganz kurzes Stück auf die Autobahn A8, dann sofort über die Grenze nach Österreich. Das ist jetzt der Grenzübergang von Deutschland auf der 8 nach Österreich, auch Walserberg genannt. So, nur noch wenige hundert Meter, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Tour, unserer ersten Testfahrt angekommen. Hier gleich hinter dem Kreisel sind wir wieder bei der Shell Tankstelle, bei der wir heute Morgen losgefahren sind, vor fast genau zweieinhalb Stunden. Bevor wir jetzt also gleich hier nachtanken, nach der ersten Testfahrt. Es ist wichtig, dass vorher dieser Zusatzstoff eingefüllt wird in den Tank, damit er sich mit dem nachgetankten Diesel gut vermischen kann. Beim ersten Mal wird empfohlen, die doppelte Dosierung zu nehmen. Dieses kleine Tütchen reicht für 100 Liter Kraftstoff. Unser GLA hat einen 50 Liter Tank, deswegen haben wir mit ein, so einem so einen kleinen Sachet diese Bedingung bereits erfüllt. Acht nun darauf, dass die Zapfpistole genauso einge Wurde wie vorhin und tanken jetzt nach bis zum ersten automatischen Stopp der Klick gemacht. Wir sehen hier 11 der Kilometerstand nach Ende der Referenzfahrt beträgt 20.037 und damit 207 tatsächlich aufgerundet 208 Kilometer Fahrstrecke. Und los geht's mit der zweiten Runde nun mit dem Additiv im Tag. Die zweite Fahrt nun mit FFX, nähert sich jetzt auch ihrem Ende und wieder sind wir wenige hundert Meter vor der Referenz-Tankstelle. Genau, da sehen wir schon wieder und wieder ist unsere Zapfsäule 6 frei. Wir halten noch hier fest, der Kilometerstand 20.245, also Genau wie eben auch 207, sind knapp 207,5 Kilometer auch bei der zweiten Runde. Und wieder sehen wir hier Zapfsäule Nummer 6. Nach dem Stoppen der Zapfsäule sehen wir 9,72 Liter, nur muss man an dieser Stelle schon sagen, nachgetankt. Ja, knapp sechs Stunden später und nach zwei Runden auf der von mir festgelegten Teststrecke ist es um Zeit, Resümee zu ziehen. Bei der Referenzfahrt heute Morgen haben wir für die 208 Kilometer genau 11,4 Liter Diesel verbraucht. Diesmal so nebenbei gesagt, entspricht auch nur 5,5 Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer. Es liegt eben auch daran, dass der Mercedes GLA 200 D eine durchaus sehr, sehr effiziente Motorisierung bringt. Von daher war ich durchaus ja, angespannt, ob überhaupt dieses besondere Zusatzprodukt FFX einen Effekt haben kann bei dieser Maschine. Und tatsächlich, gerade eben habe ich nachgetankt nach Ende der zweiten Runde 9,72 Liter oder anders ausgedrückt, 1,68 Liter weniger verbraucht als heute Morgen und das entspricht wiederum in Prozenten 14,7 Prozent weniger Spritverbrauch oder 14,7 Prozent weniger bezahlt oder statt 5,5 Liter pro 100 Kilometern jetzt nur noch 4,7 Liter pro 100 Kilometer. Also ich bin Absolut überwältigt von diesem Produkt. Man mag sich an dieser Stelle fast gar, noch gar nicht vorstellen können, was erst passiert, wenn man mit Fahrzeugen unterwegs sind, die einen durchaus noch höheren Durchschnittsverbrauch haben. Und hier nochmal das Ergebnis in der Zusammenfassung. Die Länge der Teststrecke betrug 208 Kilometer. Gefahren bin ich dem Mercedes GLA 220d in der Allradversion und für die Referenzfahrt habe ich 11,4 Liter Diesel benötigt. In der direkt darauffolgenden Testfahrt mit dem FFX-Zusatz waren es nur 9,72 Liter. Das bedeutet dass eine Kraftstoffeinsparung durch den Fuel Factor X-Kraftstoffzusatz in Höhe von 1,68 Liter erreicht wurde. Dies entspricht einer Einsparung von 14,7%. Ich finde das Ergebnis sehr beeindruckend, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Mercedes GLA bereits ein sehr sparsames Fahrzeug ist. Und wenn du nun mehr erfahren möchtest oder das gar selbst einmal ausprobieren möchtest, dann wende dich sehr gerne an die Person, die dir dieses Video geschickt hat. Herzliche Grüße, hier war Ralf Fischer.